In diesem Tutorial zeige ich euch, wie man seinen Reifendruck überprüft und gegebenenfalls auch korrigiert. Dazu braucht man natürlich keine normale Luftpumpe, sondern einen Kompressor. Den findet man normalerweise an jeder Tankstelle. Der sieht in der Regel so aus, hat eine Baranzeige, einen Schlauch, einen Hebel und sitzt hier auf der Ladestation. Der erste Schritt ist, dass man die Kappe des Ventils runterschraubt und Weglebt. Danach hebt man den Kompressor aus der Ladestation und trägt ihn zu seinem Fahrzeug, genauer gesagt in die Reichweite des Reifens, den man überprüfen möchte. Dann wird das vordere Ende des Schlauches des Kompressors an das Ventil angeschlossen und herangedrückt, sodass keine Luft entweicht. Der Kompressor zeigt sogleich den Druck im Reifen. In meinem Fall ist das sehr wenig, nämlich nicht mal 0,5 Bar. Für meinen dollar sind vorgesehen 1,5 Bar. Für die meisten Autos ist das zwischen 2 und 2,5 Bar. Zu Demonstrationszwecken habe ich natürlich im Vorhinein sehr viel Luft rausgelassen. Ich drücke also nun mit dem Fuß auf die Plus-Taste und man sieht so gleich, der Druck im Reifen steigt. Und nochmal im Standbild... Der Druck beträgt nun genau die optimalen 1,5 Bar. Zum Schluss schließe ich den Kompressor wieder ab. Man schraubt dann außerdem noch die Kappe wieder hinauf und ähm, trägt auch den Kompressor zurück in die Ladestation.